Willkommen zu meinem zweiten YouTube-Video und zu der ersten kinjawander challenge ever, die ich von der Somali-Challenge abgeleitet habe. Ich habe auch gesucht, ob es schon bereits eine Kinjawander-Challenge gibt, die so ähnlich abläuft wie die vielen Somali-Challenges, die ich gefunden habe auf YouTube, aber es gibt keine. Und auch wenn ich jetzt wahrscheinlich das allerschlechteste Beispiel dafür bin, diese Challenge zu machen, erstens weil ich halt alleine bin und die meisten Leute machen die Sachen immer zu zweit und dass irgendwie eine dritte Person Schiedsrichter spielt und filmt, die Gott davor gibt und alles das, und ja, ich muss halt gegen mich selber antreten, erkläre ich euch dann auch später, wie, ich das, wie das ungefähr ablaufen soll. Und ich bin ja immer, ich bin trotzdem immer dabei, mein Land zu promoten und die Sprache, weil es einfach eine wunderschöne Sprache ist, die aber viel zu unbekannt ist. Deswegen opfere ich mich mal, auch wenn ich mich total blamieren werde. Man muss halt irgendwie so einen Hintergrund sehen, dass ich nicht mit Kinga aufgewachsen bin und ich versuche mir das selbst beizubringen, aber ich habe, wie viele andere Leute auch, die in der Diaspora leben, zu wenig Gelegenheit, diese Sprache im Alltag zu sprechen, weil ich halt kaum Leute kenne aus Ruanda. Aber ich dachte, so eine Challenge ist eine super Möglichkeit, ein bisschen mehr Praxis zu bekommen, ein bisschen mehr Übung zu bekommen und ich denke, das ist auch eine super Möglichkeit für andere Leute, die diesen Ruanda tag gemacht haben und gesagt haben, sie verstehen China-Wanda, aber sie fühlen sich nicht so sicher, wenn sie, wenn sie sprechen. Die Challenge wird so ablaufen, dass ich auf einer Seite namens lustige-stories.de 10 Sätze die ersten 10 Sätze vorlesen werde und wenn ich mehr als die Hälfte richtig habe oder mindestens die Hälfte richtig habe, habe ich gewonnen gegen mich selbst. Toll, gell? Und danach werde ich Leute taggen und ich hoffe wirklich, dass jeder diese Challenge macht, den ich tagge, damit sich das auch offenziert, dass ich mich hier blamiere. Yo, let's start. Der kleine Sohn geht zum Vater und fragt ihn, ob er ihm erklären kann, was Politik sei. Okay. Agahungo? Zum oh, Vater? Ich weiß es gar nicht. Sag mal sowas. Geht zum Vater. Agenda Data Web Kandi Kanubasa Ob. Ko... Erklären? Was heißt, erkl was heißt erklären? Ich hab's gewusst, was erklären heißt, aber ich hab's vergessen. Ja, eigentlich das man irgendwie erzählen, also... Harashoboda Äh Okay, das weiß ich jetzt nicht. Politik ich würde sagen, ein Punkt für mich, oder? So, next. Der ähm, ja, Vater meint, natürlich kann ich dir das erklären. Okay, erst einmal das. Ja, das ist jetzt mal ein Satz. Data Ati. Natürlich kann ich dir das erklären. Natürlich, ich weiß nicht, ist natürlich ein... I don't know. Okay. Diego Jovai Kuipira. Nehmen wir zum, Be oh Gott, zum Beispiel auch noch das, Leute. Ja, das weiß ich, aber da bin ich schon fast wieder raus. Also zwei Punkte jetzt für mich, oder? Nehmen wir zum Beispiel unsere Familie. Okay, erst einmal bis hier. Nehmen wir zum Beispiel unsere Familie. Das zum Beispiel lasse ich weg, weil das weiß ich nicht. Nehmen wir unsere Familie. Okay, ich, ich formuliere das ein bisschen um. Ja, das ist gut. Also, soll ich jetzt sagen: ein halber Punkt, weil zum Beispiel habe ich nicht gewusst. Zweieinhalb. Ich bringe das Geld nach Hause. Also, nennen wir mich Kapitalismus. Oh Gott, ich bringe das Geld nach Hause. Weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Es gilt Amafaranga nach Hause. Murugo. Murugo, ja? Singer. Ich nehme, okay, ich nehme das Geld nach Hause. Mfata. Amafaranga Murugo. Kandi. Nennen wir mich. Tumite. Ich weiß nicht, ob das Kap Kapitalismus war. Das Kapital ist okay. Jetzt noch mal der ganze Satz. Vater. Aber Faranga Mruko. Kandi Kapitalismus Capitalism. Nochmal ein halber Punkt, würde ich sagen, also drei Punkte jetzt. Deine Mutter verwaltet das Geld, also nennen wir sie die Regierung. Okay, Regierung habe ich gewusst, wie das heißt, aber das habe ich vergessen. Mama Wow verwaltet das Geld. Verwalten, was heißt verwalten? Ja, nee, ich darf nicht nachschauen, Leute. Ich darf nicht nachschauen. Ich schaue extra nicht nach, wer damit das sehr bleibt. Achso, Letter, Letter. Okay, ich würde sagen. Mama Mama Gandhi, Letter. Also, das heißt dann eigentlich, deine Mutter beobachtet das Geld oder sowas. Also, nennen wir sie den Staat. So habe ich das jetzt übersetzt, ja. Keine Ahnung, ich sage jetzt mal, ein Punkt, ja, vier Punkte habe ich jetzt. Wie viele Sätze habe ich jetzt überhaupt gemacht? Ich weiß es gar nicht. Ich habe gar keinen Überblick mehr. Wir beide kümmern uns fast ausschließlich um dein Wohl, also bist du das Volk kümmern. Ja, okay, ich werde das jetzt auch mal damit übersetzen. Das ist mir wurscht. Okay, ich muss das irgendwie wieder komisch schon schreiben. Tureba Ko Mesa, Gusa Tandil dann die Uri Abaturage. Also ich habe das jetzt so übersetzt Wir Schauen Nur dass es dir gut geht Also bist du die Bürger Ein Punkt, oder wieder? Okay, noch drei Sätze Unser Dienstmädchen ist die Arbeiterklasse und der Oh mein Gott, das auch noch Und ein kleiner Bruder, der noch in den Windeln liegt Ist die Zukunft ich dachte, was sind das für Sätze? Okay, Punktabzug für diesen Satz, weil das ergibt das, das, das überhaupt gar keinen Sinn mehr. So, nächstes, dann der neunte. Hast du das verstanden? Urumuise. Urumuise. Oder? Oder? Oder? Also ein Punkt wieder. Fünf, ja? Ich glaube, es sind jetzt fünf. Glaube ich. aber ich weiß gar nicht, ich muss es nochmal nachzählen, ja? Der Sohn ist sich nicht ganz sicher und möchte erstmal darüber schlafen. Okay. Der Sohn. Mungo. At, uh, Und mhm. möchte erst mal darüber schreiben. Kandi die Bere Arashaka Arashaka Kuyama. Okay, jetzt habe ich es nicht Umungo, umungo, Atasi, Kandi, Arashaka. Okay. Juliana. So, that's it for my Challenge. Und ähm, ich tagge alle, alle Menschen, die mehr Praxis brauchen in Kina Ronda. Also wen habe ich da zum Beispiel gehört? Keine Ahnung, wie alle heißen. Ich weiß auch gar nicht, wie man diese, diese Channel überhaupt taggt. Das weiß ich gar nicht. Aber auf jeden Fall möchte ich mich bedanken bei all diesen inspirierenden Somali-Challenges. Ich finde es eine gute Idee, dass man so ein bisschen in Kontakt bleibt mit seiner Community. Und ich tagge Mesa Meira. Ich weiß nicht, wie man das macht, okay? Ich versuche das bei Google Plus, die Leute zu taggen. Und ja, macht diese Challenge und macht sie zu zweit, falls ihr einen Partner habt und falls nicht, macht sie alleine. Äh, wie hat euch dieses Video gefallen? Gebt daumen hoch oder schreibt eure Kritiken in die Kommentare. Und ja, genau, genau, genau, genau, wen habe ich noch vergessen zu taggen? Also, ähm, sie spricht zwar, also sie ist zwar keine Rumänesin. Sondern von Burundi, aber es ist eine Kultur, die uns auch sehr nahe steht. Deswegen tagge ich auch Aisha Bigset, dass sie diese Challenge in Kirundi machen soll. Könnt Sie ja alle in die Kommentare schreiben, weil Sie da nähere Fragen habt. Aber macht diese Challenge, ja. Macht diese Challenge, weil ich habe mich jetzt extra für euch blamiert. Also macht diese Challenge. Ciao, ciao.